Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr denkt euch bestimmt auch, warum ist hier oben Oculus Link im Fernseher drin? Ja, Oculus ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich den Oculus Link gerne testen möchte. Und ja, da konnte ich nicht Nein sagen. Und ja, habe ich mir direkt einen einsetzen lassen. Ich kann mich jetzt bequem mit dem PC verbinden, hab dann die gleiche Grafikpower wie, wie der PC hat, also alles perfekt. <lacht> Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich musste mich einer kleinen OP unterziehen und äh, wollte euch jetzt mal informieren, dass auf meinem Kanal momentan dann halt keine Gameplay-Videos stattfinden können. Weil, äh, ja, ist eine blöde Sache, ich kann mich nicht wirklich drehen mit dem Kopf und... Ja, in VR muss man sich natürlich öfters mal umschauen und sich bewegen und das ist momentan echt tödlich für mich. Deshalb äh, möchte ich da momentan kein Gameplay machen. Ich bin auch krank geschrieben, das kommt noch dazu, deshalb äh, ja, kann ich keine Videos machen. Ich hätte es auch gerne auf meinem Kanal veröffentlicht als, als in Schriftform, aber leider kann man das erst ab 1000 Abos machen. Also diese 1000 Abo-Grenze, die fuckt mich momentan echt ab. Also... Ich weiß nicht, was das für komische Regeln sind, die YouTube da aufstellt. Man darf nur ab 1000 Abonnenten mit dem Handy streamen. Man darf nur mit der Community schreiben, wenn man 1000 Abonnenten hat. Also Leute, Lösung ist, ich brauche 1000 Abos. Also Leute, Abo-Button drücken, Abo-Button drücken. <lacht> ja, also wenn ihr meinen Kanal cool findet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo gibt. Das wird mir helfen, das wird meinem Kanal helfen und ja. Ja, zum Oculus Link noch. Mit Sicherheit echt eine coole Sache und ich bin gespannt. Ich äh, werde mit Sicherheit auch da nochmal einen Test drüber machen von der Quest mit dem Oculus Link. Aber nichtsdestotrotz werde ich meine Rift S behalten und die wird auch nicht sterben. Ich habe auch gelesen, dass ja, die Entwickler natürlich auch dieses, dieses äh, Quest Link unterstützen müssen. Das heißt, die müssen Anpassungen machen für das Spiel und so weiter. Und ja, das heißt nicht, dass sofort jedes Spiel ja, Spielbar ist mit der Quest dann, mit dem Questlink, aber lasst uns einfach überraschen, November ist es ja soweit und ja, da kommt mit Sicherheit noch einiges Gutes auf uns zu und ja, wir können uns einfach nur freuen, welche Fortschritte VR macht und ja, jetzt müssen aber langsam mal die richtigen Hammer Games raus, Es ist ja auch Asgard Rudd rausgekommen und ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen, Rudd. <lacht> Ähm, ja ist rausgekommen und ich kann es nicht spielen, echt, echt richtig übel, weil da muss man sich ja echt viel bewegen und ist momentan nicht möglich und ja, echt richtig übel, aber ja, da wird es mit Sicherheit auf meinem Kanal noch einen Test zu so geben und äh, Gameplay mit Sicherheit vielleicht einen Livestream mal schauen, aber äh, ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel, dass momentan keine Videos äh, ja, veröffentlicht werden können und ich auch keine machen kann, also äh, ja, Trotzdem äh, hoffe ich, dass ihr meinem Kanal treu bleibt und ja, falls ihr das Video jetzt zum ersten Mal seht, auf meinem Kanal hier irgendein Video, ja, Abo-Button nicht vergessen und die Glocke andrücken. Definitiv die Glocke andrücken. <lacht> Oder Sebastian? <lacht> ja Leute, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns, wenn ich wieder fit bin, dann gibt es mit Sicherheit nochmal einen Livestream. Also Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.